Hallo meine Lieben, und willkommen zur 8. Ausgabe der... Schlagzeilen Revue, und wir haben das voll geübt, wie man sieht. <lacht> Alles klar, ja, ähm, ab jetzt Leute, spektakulär und neu, parallel Facebook und YouTube. Genau, also MabacherTV auf YouTube, oder eben auf Facebook. Egal wo ihr seid, immer 18 Uhr die Schlagzeilenrevue, sonntags. 8 Milliarden können uns zuschauen. Potenziell. Natürlich. Dann fangen wir an. Genau. Manche Nachrichten sind ja so unglaublich, wenn die nicht in einer Qualitätszeitung stehen würden, <lacht> die <lacht> darf man nicht glauben. Also das mit Saudi-Arabien gesehen? Im Jordan? Ja, im Schulbuch. Das ist ein Wahnsinn. Ich finde solche Sachen ja richtig richtig gefährlich, wenn man so um die Jugend geht. Mhm. Überlege mal, wenn du unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die Klein fragst, mhm. wie schaut der Kuh aus? Sagen soll ich lila. Ja, okay. Weil sie von der Milka kennen, oder? Und wenn du jetzt die Kinder sagst, dass der Joda neben einem Kaiser oder König oder was immer das ist? Ein König ist das. König ist er, ja? ja. Wenn der immer König sitzt, vor 50 Jahren mhm. oder 60, dann glauben die, dass es den wirklich gibt? Naja, und zukünftige Generationen behaupten dann, 1945 war der erste Aussehende in der UNO. Kinder, gibt gibt's nicht wirklich. na das stimmt auch wieder nicht. Doch. Doch. Doch. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Tut mir leid, Martin. Aber im Schulbuch. Ja. Gehen wir zum nächsten über. Also, du hast ja Geschwister, oder? Ja. Ich war Geschwister. Da gibt's immer diese. Rivalität, nein, Mama, warum kriegt der Markus das nicht? Und warum kriegt Simone das und nicht? Bist du der Jüngste? Nein, ich bin der Älteste. Du auch! Ja, ja dann brauchen wir eigentlich nicht weiterreden. Eben. Ja. Aber was war da? Aber das ist so geil. Die Österreich macht sie wirklich, Ah, die Österreich sorry, Entschuldigung, die heute natürlich. Die heute macht sie auf Recherche und findet raus, wie viel Geld die Parteien da. Österreich in den Ohr schieben, mit Anzeigenbudget, und Ärmel mit. Darf ich dich korrigieren? Bitte. Das sind nicht die Parteien, das sind die Ministerien, das ist unser Steuergeld. Da ist ja auch wieder was dran. Aber wurscht, was war die Meldung? <lacht> okay, also unser Steuergeld wird laut heute unfair verteilt. Die Heute kommt zu kurz. Und ich mein, ich selber bin ja ich meine, der verteidigt, also nur weil sie so klein sind, hasst du das nicht, dass sie weniger grün sind. Die heute ist die größte in Wien. Aber vom Format her die kleinste. Das stimmt. Und warum kriegt die Österreich überhaupt da Geld? Ich weiß es nicht. Okay. Das fragt sich die heute, auch, okay. weil die haben eigentlich keine Auflage. Kein Inhalt? Naja, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Nein, oh ja, mein sie, mein haben das sie haben Inhalte. Sie haben Inhalt? Sie haben die Anzeigen der Ministerien. Stimmt. <lacht> okay, liebe Leute, dieser Artikel ist äh, interessant, aber er ist sehr, sehr weinerlich ja. und bitchig geschrieben. Die anderen kriegen mehr! Also bei manchen Meldungen bin ich wirklich froh, dass kein Foto dabei ist. <lacht> du Bäm? Fluggast schmuggelt Goldbahn im Po. Ich habe mir echt gedacht, er hat ja nicht nur Goldbahn, er hat anscheinend auch eine Halskette und sieben und sieben kleine Goldbahn. Echt? Und ich frage mich jetzt, als Mann rein anatomisch betrachtet, haben wir da unten genauso viel Platz wie Frauen? Also so ein 3 Packer eigentlich in uns? Glaubst, ist das so? Ich will es, glaube ich, nicht vertiefen. Ja, nicht. Das ist sicher nicht gemütlich. Ja. Super ist, was es Sport ist. Schön zu sagen. Handy weit werfen ist jetzt eine sportliche Disziplin, so wie es ausschaut, und der Weltrekord liegt wahrscheinlich in Österreich. Wirklich? Mhm. Weil ich mein, da weit ist ja... Ich habe mein Handy schon ein paar Mal weggeschmissen, aber mehr als 80 cm habe ich nicht geschafft. Ja, du bist der Kartlett. Ja, aber schau mal. Aber du hast ein, ein, ein Handy, das kommt, die 80 cm überleben. Ja. Aber ob es die 60 m, die die Frau geworfen hat, überlebt, ist eine andere Geschichte. Ich habe so ein Bananen-Handy vom Nokia mal gehabt. Mhm. Zwei Meter hätte ich geschafft. <lacht> Wir sind keine Sportler. Das was. Naja, ich schon, aber du halt nicht. Okay, ja, rolli ist auch Sport. Ja, ja. Wer war du? Vorletzter? <lacht> Vorletzter, wir wollen korrekt bleiben. Am Mittwoch war wieder mal der Trump und diesmal einmal nicht mit Twitter. Hast du das gesehen? <lacht> ja, aber es war mindestens so peinlich, wenn nicht ein bisschen peinlicher. Trump vergisst Ehefrau Melania. Er ist, glaube ich, irgendwo bei Hurricane-Verwüstungen äh, vor Ort. Mhm. Und redet dann mit der Presse und meint, die Melania würde auch gern da sein. Und sie steht 10 cm ich meine, gut, man hört nie viel von ihr, als First Lady und so. Aber dass sie eine eigene Frau vergisst, das wenn sie hat, neben steht, das hat sicher Konsequenzen. Puh. Ich das glaubt die heute halt auch. Liebe ja. Wiener und Wienerinnen. Machst du jetzt auf Heinz Konrad? Ich möchte, es ja, muss jetzt sein. Okay. Das ist eine öffentliche Ankündigung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Wiener und Wienerinnen, machen sie sich gefasst auf Gewalt auf unseren Straßen, auf Gang-Auseinandersetzungen. Ich sag nur, die Chinesen kommen. Du machst mir Angst, was passiert? Die kommen sicher mit Säbel am Rasseln. Die Radgänge, Wien ist ja momentan in der Hand von City-Bikes und O-Bikes und X-Bikes und Ofo. Z- und Dingsbums. Anyway, ich jetzt nicht drauf, warum ist es aber man kann sich jetzt Radeln ausbauen überall. Und scheinbar landen die O-Bikes, wie wir jetzt fassen, im Kanal. Du kennst sie mit den Bikes aus, was ist bei dir jetzt so, warum landen die im Kanal? Naja, also ich habe erklären lassen, diese City-Bikes, das ist einfach, da gibt es einen Radlständer, da geht hin, drückst drauf, Du kannst fahren, bringst dann zu einem anderen Radlständer. Macht ja, okay. Genau, und die nächsten Systeme funktionieren so, du schaust mit dem Handy, wo ist das Radl, das hat so eine Ordnung drinnen, ja. Das kann irgendwo stehen, du gehst hin, mhm. fotografierst das Radl, dann kriegst du einen Code und kannst das Radl entsperren und fast weg. Okay. Du kannst aber auch wieder irgendwo hinstellen. Am Gehsteig. Ich kann damit nach oben ins Radl. Kannst du auf Genau. Na? Challenge accepted, Leute. Zeit mal da pro Kilometer. Nein, aber du kriegst Minuspunkte, wenn du das nicht gescheit abstößt. Ich bin beim Führerschein. Ja. <lacht> du, wo muss ich schon beim Führerschein sagen? Der ÖNBC Winter kommt. Winterkund, mhm. der hat wieder mal die Reifen getestet. Mhm. Und er sagt, nur vier waren top. Das verstehe ich nicht, ich brauche nicht mehr als vier. Sorry. Heute weiß ich ja, dass der Dyson, das ist der, der den tollen Staubsauger da entwickelt hat, mhm. jetzt an ein Elektroauto bastelt. Was hältst du davon? Du, alles, was umweltschonend ist und zukunftsweisend und uns nicht umbringt, weil es Roboter sind, mhm. ist okay. Ist gut. Und ich finde es sehr ja gut, was er da sagt und so, er wolle eine Lösung für das globale Problem, der Luftverschmutzung finden, mhm. sagt er. Mhm. Das Problem, ein Ansatz ist aber, das Ganze wird nicht günstig. Hm. Also das Auto, das er baut, sagt er schon in den du, das wird super, das wird alles Kinder aber günstig wird es nicht. Und auf der anderen Seite will er aber eine globale Lösung für die Luftverschmutzung finden. Das heißt, ein paar Leute in Kalifornien können sich das Auto leisten und der Rest eh wieder nicht. Also jetzt haben wir eh wieder beim bei Musk, der Trump. Also gut, man muss mal einfach was. Ich meine, dankbarer muss er, ist er schon Dankbar, weit. ja. Du fährst jeden, jeden Tag vor der Geschichte bei ihm. Ja, wirklich, ja. Dümmer und dümmer. <lacht> dümmer und dümmerer. Ja. Und er ist beides. <lacht> anyway, um, jetzt gibt es in Amerika diese, diese Kontroverse mit dem Kniefall. Was geht davon? Ja, kurz aber nur. Was war da genau? Weil es ist so, dass die Amis sind, wenn die Nationalhymne steigt, mhm. stecken sie da mit der rechten Hand am Herzen und stehen ganz steif und singen mit. Die nehmen das ernst Die nehmen das ernst genau. Und der hat da drüben jetzt viel gegen Schwarze und gegen Ungerechtigkeiten, und seit Trump ist es nicht besser geworden, mhm. jetzt haben wir ein paar gemeint, wir ehren die Flagge schon, aber wir knien uns hin. Mhm. Und der Trump hat das jetzt zu einer Major Geschichte aufblasen, weil er dem Königskind der amerikanischen Gesellschaft ins NFL, National Football League. Die Arme sind deppert mit dem. Und er will jetzt verbieten, dass die Leute sich hinknien bei der Staatshymne. Ich glaube, der weiß nicht, mit wem er sich da an, ein, anlegt. Das kriegt er nie durch. Du, ich denke mir einfach, wann sie eher mit solchen Sachen beschäftigt, mhm ist es kein Wunder, dass es einfach auf der Kiste der ist. Und was ist mit Freitag? Und Freitag, die wirklich wichtigste Nachricht, ist zugleich auch eine der traurigsten Nachrichten für die Männerwelt. Der Hef ist gone. Na. Hef ist tot. Mr. Bunny, Mr. Playboy, you have now 91. In der Blüte seiner Erektion ist er von uns gegangen. Ich bin sicher, er war umzingelt von bildhübschen Hasen. Jetzt hast du gewusst, dass es den Playboy in Preilschrift gegeben hat? Nein, in Preilschrift? Ja. Wegen die guten Geschichten haben sie ihn auch im Preis übersetzt. Wirklich? Ja. Man muss Amerikaner einfach lieben. Aber nur die Geschichten. Achso, nicht die Bilder. Nein. Aber habt <lacht> oh, oh, oh, oh. Aber jetzt echt, wenn wir es im Preil gehen. Ja. Wow. Informationen, die sie nur bei der schlagzeilen bekommen. Das war's für die Woche. Äh, hat eine schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder auf YouTube und Facebook. Bis dahin, Baba. Ciao.